Weißt du, Luis? Das ist der Satz, den Anna in den letzten paar Jahren wohl schon hundertmal Mal gesehen hat. Sie redet mit ihm jeden Tag und manchmal sogar jede Stunde. Gerade macht sie mehr bei ihm am Besuch auf dem Friedhof. Von weitem sieht sie schon der Name auf dem Grabstein. Alois Wetter. Gestorben am 30. November. Wie oft hat sie das schon gelesen und kannst trotzdem noch nicht Sie fällt mit der Hand über die Schrift, sie macht es so fei, als dass sie ihn streichelt, der Luis. Grüß dich, ich bin's, seht sie jedes Mal und man kennt grad meiner, dass er grüß dich zurückkommt. Nach ein paar Minuten ist er dir versunken in die Zeit mit dem Luis. Alle Erinnerungen sind mir da und besonders heut am Heiligen Abend. Weis du noch, Luis, wie mir alle miteinander den Christbaum in der Stube aufgebaut haben. Bloß rote Kugler und viel Lametta drau. So hau i den Christbaum am liebsten mega. Und nachher Weiß du es nur Luis? Na bist mir du mit deinem violetten Fegele kommen. Den Vogel hat schon mal vom Markt heimbracht. Keim hat der gefallen. Bloß dir. Und er hat überhaupt nicht passt Aus Glas, Violett angemalt und ein Schwanz, a Federle. Jedes Jahr hat der Wirste sich am Baum sein müssen. Und du hast gelacht und dich gefreut. Du, Luis, ich sagte etwas. Ich haue noch heuer mehr auf den Baum aufgestellt. Und ehrlich war, heuer ist er mir gar nicht mehr so wirst vorkommen. Seit langer Zeit sieht man Anna mehrmal lächeln. Ja, Luis, du hast ja öfters so verrückte Idee gehabt. Weißt noch, wie du mir einmal an Astra an Schokolad-Nikolaus geschenkt hast, den hast du im Werkzeugkasten versteckt gehabt, und dann hast du ihn vergessen. Ich habe schon das erste mit dem Lämmler und mit der gefärbten Eiern hergerichtet. Gerade wollte ich es mit den Kirchen zum Weiher nehmen. Da habe ich den Nikolaus gesehen. Hinter dem Lämmler hast du ihn versteckt. Ich hätte die nur lachen, so hast du Du, Luis, ich hoffe, eure rosesteck fest mit das backt so wie du das alle gemacht hast. Die Rasensteck sind dein Heiligtum gewesen. Bloß du hast dir Schneider und Aufbinder kennen. Jeden Tag hast du an deiner Rasen rumzupft und gelogen, dass sie ja keine Leisheit hand. Besonders die Radkletterrasen, hinter am Schopf, gell? Das war dein Liebster. Drum hau ich dir auch ein rotes Rosesteckler da pflanzt. Geil das freut die. Mit das habe ich einpackt, dass es sehr warm hat. Aus reiner Gewohnheit zupft sie a wenig an dem Dach und small verschrickt Anna. Direkt hinter der winterlichen Verpackung blüht eine Rose. Oh, kotzige kleine rote Rose. Das gibt's doch nicht. Eine Rose im Dezember. D Anna hat so erfreut, dass sie gar nicht merkt, wie ihr ein paar Trainer über Backe laufen. Seit langer Zeit die erste Trainer aus Freude. Luis, geil, die ist von dir. Ganz behutsam brockt Anna die Rose. Schiebt sie schnell unter ihren warmen Mantel und drückt sie ganz fest an ihr Herz. Die ihr daheim in der Vase und stellt sie zu deinem Bild im Winkel. Das ist mein allerschönstes Weihnachtsgeschenk. Vergesst Gott, Luis, und führ bis morgen. Am Friedhofstor dreht sie sich nochmal um, lächelt ihr bis ganze Gesicht und schüttelt den Kopf. Echt Luis, a Rosa im Dezember.